Ja, dann mal wieder. Heute habe ich einen kleinen Gast. Hier eine kleine Fliege, die mich die ganze Zeit etwas nervt. Ich werde nicht so richtig was er will. Einfangen lassen will sie sich nicht, damit ich sie rausbringen kann. Tja, mal schauen, was die für eine Aufgabe hat. Ja, ähm, heute wollte ich euch eigentlich was über Kaskaden erzählen. Ne? Also, so schöne Dinge, wo man seine Spannung verdoppeln oder verdreifachen oder bis zu verneunfachen. Ne? Ist da an der Anleitung. Ach ja, die Anleitung... Da steht übrigens, dass das erst für Leute ab 42 Jahre gedacht ist. Ne? Hm. Also, ich dürfte es eigentlich noch nicht machen. Ich habe deshalb auch nur 6,3 Volt Elkos hier erstmal genommen. Ja. So schauen die Dinger dann aus: normale Gleichrichterbrücke und dann immer ja, ganz einfach ja ähm, normalerweise wird dann hier Wechselspannung angelegt ne also ziemlich weit unten da bei der Minusseite wird Wechselspannung angelegt und dann äh, verdoppelt oder verdreifacht dann die Spannung je wie groß eure Kaskade dann eben ist ist ein ganz nettes Spielerei Ding wenn man Wechselspannung hat ne ja ähm, wenn man irgendwelche mobilen Geräte hat hat man meistens aber nur Akkus ne die Gleichspannung liefern ja aber auch da wäre es eben schön wenn man aus ähm, einen normalen 12 Volt Akku, der einen Haufen Amperestunden hat, ne, seine Spannung machen könnte, die man da bräuchte. Um bestimmte Sachen richtig schön effektiv betreiben zu können. Ja, ich habe da ein bisschen rumprobiert. Um, dieses erste Prinzip ist ja erstmal klar. Ne? Moment. Ja, hier haben wir jetzt ungefähr 4,8 Volt, ne? weil ähm, meine Kondensatoren, die gehen bis 6,3 Volt. Was passiert, wenn man einen Kondensator überlebt Das habt ihr ja ähm, in diesem einen Oszillationsvideo vielleicht schon gesehen ne? von diesem ähm, Roller Tuning. Da möchte ich jetzt nicht noch mal wiederholen. Ich habe es nicht ganz so gern, wenn es explodiert. Ähm, ja, ähm, diese Bank ist momentan gerade bei 0,96 Volt. Ne? Ich glaube, da gibt es so eine Grundremanenz, was die haben was ganz normal ist an ladung äh, steigt langsam ne? und ja mal gucken ob wir die ganze kaskade jetzt mehr als 4,5 volt kriegen ja, gehen wir erstmal hier so jetzt sind wir bei 3,8 Jetzt wechseln wir sind so, bei 5 wechseln wir wieder ja. und wechseln wieder Wechseln wieder. Ja, das müsste man dann halt irgendwie mit einer Steuerung hinkriegen. Ne? Ja, so kann man dann aus wenig Gleichspannung viel Gleichspannung machen. Hm. Erstmal noch nicht so verwunderlich ist. Ne? Im Prinzip schon lange bekannt. Was aber vielleicht noch weniger bekannt sein dürfte, ja, zumindest bei den Anfängern. Die Profis wissen das natürlich schon längst mit ihren Schaltnetzteilen, vielleicht mal ganz mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja, ich habe mich dann jedenfalls hier ein bisschen umgeguckt und da ist mir hier dieses, dieses Aufhängeteil von dieser angeblichen tesla freie Energieschaltung aufgefallen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, hm, nützt hier eigentlich vielleicht auch was, wenn man so ein Ding auf unsere Batteriebank drauflötet. So, Okay, jetzt haben wir unsere automatische Ladungspumpe. Gehe ich jedenfalls mal davon aus, ne, bei dieser Tesla Gleichrichterschaltung. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt der Strom hier hin und her pendelt und dann immer äh, Plus und Minus sich abwechseln und die sich so jetzt langsam hochschaukeln. Wäre jedenfalls meine Theorie. Wir gucken gleich mal, wo der momentan noch mit der Voltzahl liegt. Ob ich den noch entladen muss. Mhm. Ah ja, immer noch 7,6 Volt, also mal kurz entladen. Mhm. Gut, ordentlich entladen. So, gehen wir wieder ran. Ja, das haben wir dieses Phänomen, ne? Wisst ihr ja. Hm, mal gucken, ob es schneller geht, wenn ich ranfasse. geht es irgendwie schneller nicht unbedingt ne? okay so jetzt gehen wir auf die eine seite mal mit einer erde ran da hinten ist meine erde die hängt an der heizung dran so wir mal sehen wie es jetzt ist auch noch nicht sehr viel besser okay erde bringt nicht so viel können wir sie wieder abmachen jetzt habe ich hier aber noch meine Antenne. Ja, gut, jetzt habe ich hier leider keine Hand frei. Was mache ich das immer mit zwei Händen. Da fasse ich dann mit einer Hand hier ans Ende und mit der anderen gehe ich hier an die Leuchterflamme. Geht schneller? Ne, geht auch noch nicht schneller. Geht auch noch nicht schneller. Hm, na gut, und wenn ich die Erde mit dazu ran tue... Erde dran, nochmal schauen... Ja, Hand dran, mit der anderen gehe ich jetzt hier oben ran... Ah, da es schneller. Seht ihr? Okay, gucken, ob wir das noch etwas pimpen können. Dann nehmen wir... Hm. Ich habe ja hier oben ne, auch so eine Art Oszillationsschaltung, die gab es mal im Konrad-Katalog, haben sie leider nicht mehr im Angebot. Und da ist so ein kt sein. Ne? hier sieht man es. Der Transistor ist drauf und das Ding hier oben wird wirklich ziemlich warm. Ne? Ich meine, die zieht bei 12 Volt nur 600 mA. Eine Ampere werde ich dann auf alle Fälle mal mitmachen, weil hier ähm, ja, den Effekt, den ich euch gleich zeige, der verblüfft mich schon ziemlich sehr. Und zwar haben wir hier oben zwischen diesem Teil, was ja, also das Ding hängt jetzt an einer Autobatterie dran. Äh, nee, Quatsch, an keiner Autobatterie, um Gottes Willen, Autobatterien darf man zu Hause gar nicht haben. Nee, natürlich an einer Bleigel Batterie hängt die dran, ne, ganz sicher. Und äh, die steht eigentlich komplett frei. Ich meine, an dieser Bleigel-Batterie äh, hängt zwar ein Verstärker. Hier ist es ziemlich dunkel. Ja, da sind jedenfalls die Verstärker für meine Anlage da. Ein normaler Autoverstärker. Und auch ein Ladegerät hängt natürlich dran. Ne? Und ganz am Anfang, wo ich zum Beispiel dieses äh, freie Energie so einfach faszinierend Video gemacht habe, ne, bin ich ja einfach hier oben an dieses Teil rangegangen. Nee, Ich glaube, da habe ich mir ein Minus rausgesucht. Da habe ich das oben noch gar nicht mitgekriegt. Naja, später habe ich jedenfalls mitbekommen, dass ähm, ich wohl trotzdem eine Rückkopplung aufs Netz hatte. Und zwar über die Soundkarte von meinem Computer vom Minus. Ne? Ich habe zwar alles ausgeschalten, aber habe trotzdem ein ordentliches potenzial von über 12 volt gleichspannung gehabt und da war das natürlich dann kein wunder gewesen dass da dann alle leds geleuchtet haben wie es auch ne? so jetzt habe ich aber alle relevanten steckdosen rausgezogen hier hängen wir dann nur noch der lötkolben ran, den ziehe ich jetzt auch mal noch raus so die steckdosenleiste ist jetzt leer die steckdosenleiste hier drüben ist jetzt leer ja, wenn ihr da irgendwas sehen solltet ja und die Steckdosenleiste hier ist jetzt auch komplett leer. Ne? Praktisch steckt jetzt keines von den Geräten, was jetzt an diese Bleigel-Batterie, 12-Volt-Batterie angeschlossen ist, hängt jetzt noch irgendwie mit dem Netz zusammen. Ne? So, und trotzdem haben wir aber zwischen der Erde, den mhm, müssen wir mal auf Wechselspannung gehen, so auf eine Seite die Erde und auf die anderen Seite diesen Transistor haben wir deswegen Wegen 22,1 Volt ja, gleich, äh, Wechselspannung, wenn man jetzt auf Gleichspannung mal guckt, gehen wir auch mal mit 200 dran, da ist nichts da ist nichts bei Gleichspannungspotenzial ist nichts da. Wechselspannungspotenzial haben wir hier von 23 Volt gegenüber Erde. No? Okay, ähm, wie machen wir weiter? Äh, ja, genau. So, jetzt wollen wir mal schauen, ähm, ob man dieses ne, Spannungspotenzial, vielleicht kann man ja auch irgendwie die Herz messen. Kann man hier Herz messen? Hier ist doch irgendwo auch ein Herz-Dings-Messgerät. Na ja gut, dann nehme ich mir erstmal ein Messgerät her, was ich bedienen kann. Moment. Jetzt haben wir eins, wo wir Herz messen können. So, schauen wir mal, wie viel Herz wir hier drauf haben. Ach. Immer diese Fehler, immer dieses Hin- und Hergestecke, ihr kennt es bestimmt. So, jetzt geht es definitiv. Ähm, wenn ich erstmal alles loslasse, zeigt sie trotzdem noch irgendwas von, na gut, 50 Hertz. Ne? Und ich bin jetzt an der Erde dran. So, das ist unsere ne, 50 Hertz, ihr wisst, wo das herkommt. Mhm. Unsere Erde hängt natürlich mit unserem Stromnetz zusammen. Ne? Also es ist echt schwierig in der Wohnung irgendwie einen 50 Hertz freien Bereich zu kriegen. Aber gut, hier geht es ja um Leistung. Ne? So. Und hier oben drauf haben wir jetzt, gut, 43 Kilohertz. Ja, auf diesem Ding da, auf diesem Kühlkörper, von dem Transistor, haben wir 43 Kilohertz. Vorhin waren wir schon mal bei 65, keine Ahnung, woran das so richtig liegt. Hm, wer weiß. Ja, okay, und nun, habe ich mir gedacht... Gucken jetzt mal, wie das ist, wenn man die, den Kühlkörper hier oben mal mit ins System reinnehmen. Ne? So, wir sind jetzt bei 0,928 Volt. Bei ich glaube die dreifache Spannung müssen sie schon hinkriegen, ne? bei 6,3, 6,3, 6,3. Weiß nicht, wie das mit der symmetrischen Verteilung hier ist. Keine Ahnung. Okay, so, jetzt gehen wir mit unserer mit unserem weißen Kabel, was hier oben an dem Kühlkörper dranhängt. Gehen wir jetzt auf unsere Mittelanzapfung. So, mal gucken, wir, ob wir alles im Blick kriegen. Ja. Steigt schon etwas schneller. Ne? Jawoll. Okay, und jetzt hängt noch gar keine Erde dran. Ne? Das ist nur mein Messgerät, was hier dran hängt. Von unten hinten. Und trotzdem pumpt die schneller voll als normal. Wenn wir mich oben mit 45 Kilohertz von irgendwas rangehen. Hm. Okay, so, jetzt haben wir aber immer noch unsere Erde übrig. Ne? Mal gucken, wie es da ausschaut. Wenn wir die jetzt mit ins Spiel bringen. So, Erde auf Minus. Mhm. Da zieht es die noch schneller voll. Aber ordentlich. Das sind immerhin ganz schöne Wummerdinger ne? für 6,3 Volt. Je 4700 mh, Mikrofarad pro Stück. Ja, ja. und hm. ich muss dann auf alle Fälle mein ein Eingangs mit an die an die lampe hier hängen ja, natürlich verblüffend wenn an der eingangsstromstärke sich da nichts tut aber dürfte sich ja eigentlich normalerweise nicht weil es ein offenes system ist ne? hat keinerlei verbindung mit dem netz soweit ich weiß hm. okay ja ihr seht dass da schon ganz schön energie fließt ne? lädt richtig schön voll. Ja, ich denke mal, die dürften man auch komplett voll kriegen. Auf alle Fälle. Ja, ich Na gut, mehr als 12 Volt will ich nicht unbedingt. Mehr als das Doppelte der Spannung. Ich habe es nicht so gern, wenn Kondensatoren explodieren, ihr wisst. Ich kann es ja meinetwegen mal so weit treiben, bis sie explodieren. Aber jetzt mal nicht. Wieder abklemmen. Okay. Hm. Ja gut, so weit, so schön. So, jetzt habe ich die Batterie hier. Ne? Ihr seht, da ist nichts irgendwie mit dem Netz verbunden. Und damit leuchtet jetzt die Energiesparlampe, also den Schaltplan kann ich auch noch mal verlinken, hatte ich schon mal ein Video drüber gemacht. Ja, momentan ziehen wir mit der Lampe 873 Milliampere bei 12 Volt. es steigt langsam, weil die Spannung lässt ja langsam nach und so wie das ausschaut, ist es auch so eine Art Cheaties, ne, Energiedieb. Ja und hm, natürlich müssten wir so es mit einem ordentlichen Netzteil machen, mit einer gleichbleibenden Eingangsspannung und gleichbleibenden Eingangsstromstärke. Könnte auch sein, ne, ich habe die vor 10 Minuten jetzt wieder eingeschaltet, dass ich dieser Kühlkörper hier oben erstmal richtig aufheizen. Je heißer der wird, desto mehr Strom dürfte er ja eigentlich hochziehen. Ähm, jetzt sind wir erstmal so halbwegs gleich hier. Ja, sind wir jetzt immer noch bei 14,4 Volt, was die Kondensatorbank hier geladen hat. Na gut, gucken wir mal, ob wir das so hier hinkriegen, dass wir alles drauf haben. Ja, ich gehe jetzt hier oben ran. Das ist die Eingangstromstärke und jetzt bin ich dran. So, jetzt bin ich dran. Er zieht, er zieht sich weiter voll. Mhm. Und an der Eingangsstromstärke hat sich nichts getan. Das ist jetzt der normale Lauf der Dinge. Okay, super Sache. Schön zu sehen. Können wir uns hier schon mal kostenlos Energie ziehen. <lacht> so schaut es zumindest aus. Mal gucken, wie weit wir das noch treiben können. Wieder abklemmen.